Der Mann weiß, was er macht, wenn ich jetzt einen Grillfeier hätte oder so, ich würde ihn buchen. Hätte ich nicht gedacht, frag mich nicht warum, man hat ja so eine Einschätzung vorher. Top, einfach top. Am Start, seid zum neuen Format, neues Video, heftige Food-Eskalation, sage ich nur, heute werdet ihr einiges sind syrisch, türkisch, das beste Humus meines Lebens, das erste türkische Restaurant Hamburgs, Wepper-Hotspot, das bestbewerteste Google-Restaurant türkischer Art Hamburg. es kommt mächtig geiles Essen, ich bin gespannt auf eure Meinung zum Video, wir gehen jetzt zum ersten Spot, wir sehen uns gleich. Station Nummer eins am Start, Lockman. hier ist Am Start, ihr habt natürlich in der Beschreibung auch nochmal die Adresse, wenn ihr hier seid, das ist 1A, wirklich Grillteller, alles was sie da haben, an Fleisch, Soßen, ist einfach top, ich weiß noch, da gehen Viele berühmte Persönlichkeiten zum Beispiel, Wazel, Enno, dieser Toni von vier Blocks geht hier hin, kannst du heftig essen. Erstes türkisches Restaurant in Hamburg. Denkt auch dran, in die Kommentare, ich suche jetzt zum einen den besten Adana, eine Kategorie, und ich suche den besten Grillteller. Das heißt, ihr könnt empfehlen, in die Kommentare rein, jedes orientalische Restaurant, was euch einfällt, überall, wo es Grillteller gibt und natürlich auch Adana. Und wir gucken, wie das das Beste abchecken. Ich bin zufällig nämlich auch Adana-Experte. Ich teste seit Ewigkeiten den besten Adana. Es geht los, lock mal am Start, let's go. Ja, Baris, da, den Besitzer hier. Also ich war ja schon oft bei dir essen, ich weiß, es schmeckt bei dir. Das ist natürlich jetzt auch Mittagszeit, Leute arbeiten normalerweise immer brechend voll. Seit Jahren, ihr seid das erste türkische Restaurant in Hamburg. Was macht euch so besonders? Also wir machen ja. alles selber, klar. das ist halt der Unterschied. ich es schätzen das, kommen wieder. Ja, kurz und knackig, das, das, ist, das ist nicht so und ich kann es bestätigen. Also ich werde jetzt erstmal den Grillteller zu mir nehmen, dann kriegst du danach natürlich auch noch Feedback von mir. Alles klar, gerne, Cool, danke schön. Wir sind am Start jetzt, ich sage euch auch optisch gleich wieder 1A. Ich nenne Industrie-Style, aber sie sieht geil aus, ihr wisst was ich meine. Das ist Deine Spezialität zu grillen? Ich bin Grillmeister. Was sagst du wenn, du, wenn jemand kommt und sagt, mach dir das Beste, was du drauf hast? Bei uns alles. Ne? Ja? ja Geil. Also es sieht schon mal gut aus. Ihr habt hier Tabarone, ihr habt hier noch schön. Ja. Hier kommt der und Tomaten, Bungur oder Reis. Ich suche nicht nur das beste orientalische Restaurant, kann man ja sagen, ist auch ja ein orientalisches Restaurant. Ich suche auch den besten Adler. Hier ist die richtige Adresse. in bei, bei Lokman, Sonnenstraße 16. Machen wir jeden Tag alles ganz frisch. Ich überlege ja, was ich esse, ne? Wenn ihm so richtig geil jetzt auftischt, irgendwas, was optisch auch richtig Bombe ist. Wir haben ganz schönes Ferinder-Baiti. ne? Richtig, ja. Pirsola haben wir. Pir ja. Lampen, Lampen, Für sie ist so auch ganz schönes Überraschung. Ja, am besten von jedem so Büschen, weißt du? Ja. Von jedem jede Bisschen. Genau. Und Adana. Um genau. Und Adana Dann du dazu. Okay, dann war für sie ganz schönes ja. Überraschung. Er sagt gerade, 18 Jahre ist er hier, er sagt, es muss ein richtiger Meister machen, damit ja. es auch schmeckt. Er ist ein Meister, 18 Jahre Erfahrung, man sieht auch hier schon, ne? Die so immer, mit Liebe, ne? Wir Wir immer mit Liebe, Marmorierung, hier schon leichte Rüstung dran. Wenn du entscheiden musst, ne, für dich jetzt, Bulgur oder Reis, was würdest du nehmen? Ich mach beide. Ja? ja. Wie würdest du machen, wenn du bei Frauen entscheiden musst? Mehr auf den Rippen oder eher so das Dünnere? Weißt du nicht? Ne? Beides gut, ne? Beides gut, ja. Ja. Ein Festmal. Alleine von der Anrichtung. Man muss ja einfach sagen, Auge ist mit. Und klar, ich weiß, natürlich geben sie sich sie sehr Mühe. Ich bin mit der Kamera da. Ich war schon oft hier, es sieht immer geil aus. Heftigen Salat auch noch gebracht. Also so will man das sehen, wenn man essen geht. Da haben wir einfach Bock reinzauen. Erstmal Adana fetzen. rasieren, aber sowas von problemlos mit Manscape Lawn 4.0, der bessere Sire meines Lebens für den Hodensack, für die Kronjuwelen. Das Ding ballert euch die Sackhaare weg, aber ohne Ende. Ihr könnt Licht einschalten. Damit habt ihr, glaubt mir, es ist Game Changer. Habt ihr nochmal einen besseren Blick auf eure Sackhaare? Und ihr könnt ihn auch unter der Dusche benutzen. Er ist komplett wasserfest. Noch dazu, ihr habt 30 Tage Rückgaberecht. Vertraut mir, macht diesen Versuch. Haut das Ding. Rein Und wenn es euch nicht gefällt, ich habe in der letzten Werbung schon gesagt, schickt es zurück. Mit dem Gurt-Holle kriegt ihr 20% aufs komplette Sortiment und eine kostenlose Lieferung. Link in der Videobeschreibung, jetzt geht's weiter im Video. Erstmal, was ich bei diesen Adern genial finde, das muss beim Adern, das ist einfach Es ist diese Rauchigkeit, um Holzkohlegrill. Adana aus der Pfanne kannst du knicken. Aber nichtsdestotrotz hast du oft Adana auch dem Holzkohlegrill, fehlt dieses Rauchige. Das hast du hier richtig intensiv drin, richtig gut, du hast eine Schärfe drin. Nicht zu so doll, angenehm. Lässt nicht zweimal brennen, würde ich sagen, aber ist gut. Ganz zartes Lamm. Richtig zart. Ich koche viel. kann mich nicht erinnern, das so zart mal hinbekommen zu haben. Haben wir hier noch ein bisschen Lamm vom Spieß. Nicht dass ich wunder, dass ich so einen riesen Teller Der Rest geht dann obdachlos. Ich werde das jetzt glaube ich nicht aufnehmen, aber Rest geht dann obdachlos. Hier vorne ist gerade Hochburg. die werden sich freuen. Natürlich auch schön zu wissen, es alles selber gemacht. Selbst die türkische Pizza. Ich bin tierischer Fan von türkischer Pizza. Da haben wir definitiv Geschmackserlebnis. Ihr habt frische Kräuter drin. Ihr habt, ich sag jetzt mal, eine Paprikapaste. Das ist irgendwas Paprikapassen ähnlich aber noch leicht scharf angemacht. Also die türkische Pizza, Weltklasse. Lockmann, jetzt einmal kurz und knackig auf den Punkt gebracht. Butterzartes Hähnchen. Diese türkische Pizza, da haben sie diese typische Paprikapaste. Schöne Kräuter, leichte Schärfe. Adana, von Rauch durchzogen. Einfach geil. So eine ganz spezielle Konsistenz. Soll ich nicht negativ anhören. War positiv, war geil, war anders. So leicht bröckelig irgendwie. Hat mir gefallen. Jetzt geht's weiter zum nächsten Spot. Bis gleich. Station Nummer 2 am Start. Die beste Google-Bewertung, die ich finden konnte, was türkisches Restaurant anging. Kardelen ich noch nie gehört, weil ich noch nie Essen gucken, ja. wunder euch nicht, wenn ich hier jetzt ein bisschen rumpel. drauf geschissen, meine Freundin äh, hat ihre Tage. Ich musste selber Hand anlegen. Abgerutscht, aus Versehen voll auf die Leiste gehauen. Ah, nur dass ihr euch nicht wundert. Lustig, wo man überall zufällig vorbeikommt. Das ist von mir die beste Pizza Hamburgs bisher. La Locanda. Ja, jetzt wollen wir hier erstmal zum Kardelen. Da ist er. Beste, beste Google-Bewertung. Das will schon was heißen. Also haben sehr viele Leute abgestimmt. Okay, ich ist die Wäre das möglich, mit so einen Mix zu machen? Ein Mix-Teller? Machen wir mit Weiß. Äh? Ja, gerne, gerne mitreisen. Also ich sag gerade nochmal, bei den Griechen mir, ja, ich bin hier jetzt schon bei Essen auswahl Griechisch Tzatziki und hier ist es? dja Ah, okay. Also wir haben hier, das muss ich schon mal sagen, hier haben wir keine Grillgerichte. Wir nehmen das mit rein. Wir haben aber, man kann ja sagen, orientalische Küche. Mediterran. Wir haben jetzt g Wir haben hier dazu noch Dolma ist das. Gefüllte grüne Paprika nehmen wir dazu. Und ein bisschen Grillgemüse, was haben wir hier? Aubergine, Zucchini, Karotte. Alles, was in die Richtung geht. Orientalisch. Ähm, kann man nicht mediterran sagen? Ich weiß es nicht. Ihr wisst, was ich meine. Wir nehmen alles mit rein. So sieht's aus. Da habe ich jetzt, muss ich sagen, gar nicht mit gerechnet. Aber wir weiten das Ganze auch aus. Wir suchen halt das beste Restaurant. Es muss ja nicht auf Krampf grillgericht sein, aber es sollte schon so halt orientalisch. Das hier ist jetzt. Nochmal zu mir gesagt, türkisch kann man sagen, könnte man das Ganze nennen. Mit schönen Köfte auch noch da drin, ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Hier denke ich auch und jetzt werde ich mir mal die Plauze voll mmh. schön tomatige Note. Schmeckt für mich, genauso wie man sich vorstellt, von Mutti zu Hause. Gehst zum Kollegen, der ist Türke, nimmt dich mit nach Hause, haut dir so ein Köfte rauf. Hausmannskost mit Liebe. 57, der ganze Teller. Guck mal, das finde ich so das Faszinierende. Ne? Du gehst durch Hamburg, unscheinbar. Hier bin ich jetzt gar nicht so reingegangen. hast einen mega, mega geilen Teller, meinetwegen, du arbeitest hier. kannst in der Mittagszeit, da bedeile ich manche Leute um das hier um die Ecke zu haben. Geile Qualität, schmeckt geil. Das Jam Jam, dass es eigentlich der ist. Schön cremig, Gurke drin. Top, top. Scharfe Soße, ganz lustig. Grüße an Sultan im aus Buxude. Hat einen ganz ähnlichen Touch, das ist Jugend bei mir. Erinnert mich richtig an die Sultan Soße. Schön paprikalastig, ordentlich scharf. Das ist eine scharfe Soße. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Oh, oder? Das ist für mich wie Falafel. Da übrigens die Köfte. Falafel schön frittiert, merkt man. Reis, wie er sein sollte. Paprika, ne? Paprika mit dem Reis drin. Das ist für mich typische Hausmannskost. Da sehe ich keinen Fehler drin. In diesem Essen sehe ich keinen Fehler drin. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie sage ich, das muss so, das muss so. Genauso erwarte ich das, wenn ich zu Mama nach Hause gehe. Überzeugt sage ich nur. Also hat mich geflasht, sage ich euch. Nichts, womit ich gerechnet habe. Ich dachte jetzt auch Grillteller oder so. Aber ja, nimm mich mit rein. Echt, also ich finde die Bewertung auch angemessen, kann ich euch schon mal sagen. Weil du findest da kein Haar an der Suppe. Das ist das, was ich eben meinte, ich finde keinen Fehler. Es ist wirklich einfach Top-Essen. Das Essen gibt dann das Gefühl von zu Hause. So, richtig, richtig geil. Jetzt geht's ab zu Lamira. Ich sag euch, rein von der Anrichtung, das Fleisch, der Tresen, die Gerichte, haut euch um. Bestes Hummus, was ich je in meinem Leben gegessen habe. Macht euch gefasst auf ganz, ganz knaftiges. Das muss ich noch kurz sagen. Ich glaube 187, er haben hier auch ein Video mal gedreht und gehen hier gerne mal essen. Also wir haben hier die zwei besten Männer vom Chef, der er hat mir hier hingestellt. Habt ihr Datteln habt ihr hier, ne? Ja. Ah. Oh. Ja. Ah, Quark. ist hier feines Paprika? Ja. Ovirgini-Creme. Ja. Kicheräpfenbrot. Ja. Ah, das ist Humus, ne? Ja. Kicheräpfenbrot ist ja. das, ne? Darf ich einmal probieren? Ja. ja. Mmh. Weißt du, was ich nehme? Ich nehme... Könnt ihr mir nicht so ein bisschen Zusammenstellung machen fürs Video, ja? Das wäre geil. Ich nehme einfach beides und ich nehme Wurst auch gerne. Ja. Und habt ihr sowas wie Ada, ne? Ada, ja, ich habe das hier. ein Syrer hier, was ich geil finde. Das kommt mir so ein bisschen wie im Wohnzimmer eingerichtet, wisst ihr? Auch richtig heimisch, gefühl, Atmosphäre. Sag's euch, jetzt bin ich schon wieder komplett im Film. Wie als wird man zu Hause grillen. Schöne Holzkohle, ballert einfach komplett. Schöne Bräune da, der macht das richtig gut. Komplettraum Traum, hier noch mit den äh, Granatapfelkernen nimmt man hoch, hat man das Fleisch perfekt geröstet. Der Mann weiß, was er macht, wenn ich jetzt eine Grillfeier hätte oder ich würde ihn buchen. Weil er ist einfach, hätte ich nicht gedacht, fragt mich nicht warum, man hat ja so eine Einschätzung vorher, top, einfach top. Petersilie da drauf, die frische Petersilie, Ob die sind nicht, das, ich wollte gerade sagen türkische Pizza, ist es aber nicht. Einfach Brot irgendwie. Mit hausgemachter Soße auf dem Grill. Petersilie drauf. Einfach frisch. Lecker. Ich versuch gerade zu erkennen, womit das Würstchen gewürzt ist. Ich weiß es nicht. Das schmeckt leicht zimtig. Aber es wird kein Zimt sein. Irgendwie ähnlich. Ich weiß nicht, ob es ein Gewürz gibt, was ähnlich ist. Aber da muss jetzt kein Zimt sein. Bei dem Essen gehst du wirklich in Fantasieland wieder ein. Da gehen die Gedanken komplett steil. Ist auch jetzt schon mal für mich ganz schwierig, heute den Gewinner zu kühlen. Man muss einfach anerkennen, weil ich sehr viele einzelne Sachen bei jedem Laden teste. Nicht jeder Laden kann bei jedem Spitze sein. So zum Beispiel der Adana kann ich euch sagen, jetzt schon mal vor der Bewertung, beim Lockmann besser gewesen als hier. Ihr hier habt ja wieder warum andere Sachen, die komplett auftrumpfen, wie dieses Würstchen, was mich komplett killt. Komplett. Ganz krass der Vergleich, wirklich. Lamm hast du hier einen kleinen Tipp, besser als bei Lockmann. Beides Weltklasse. Brot war bei Lockmann, aber dafür nochmal ein Stück vorne. Ganz enges Rennen. Da brauche jetzt auch nicht Schauspieler, ich weiß nicht, was sie da drin haben. Kommt fast vor, als hätten die das Hack in irgendwie, nicht in Wein, in irgendein, ja so Cognac-Soße und sowas. Das jetzt nicht, aber in irgendeiner alkoholhaltigen Soße, gebraten, ganz spezielle orientalische Note. Direkt auch zur Bewertung hier in der wunderschönen Ambiente. Von mir ganz klarer Sieger. Kompromisslos im Adana-Wettbewerb, glaub mal, mit 8 Punkten von 10. Diese Rauchigkeit in diesem Adana war krass. Ich habe dem Chef auch schon gesagt, heute ein ganz ein bisschen zu viel Salz gewesen. Hatte ich sonst nicht, weiß nicht, was sonst die Bewertung gewesen wäre. Für Komplex Sieger, Restaurant einfach, weil das war eine Explosion der Geschmäcker. Heute Tagesform für mich, äh, Lamira auch mit 8 von 10. Glatte 8 von 10. Top Ergebnis, hat mir richtig Spaß gemacht heute. Bitte sagt mir auch was, nicht nur eure nächsten Ziele, die bitte auch. Knallt es voll in die Kommentare auch was ihr von diesem Format haltet, wie es euch gefallen hat, die ganzen Grillgerichte und so. Mir hat es mega Spaß gemacht, ich würde weitere Folgen gerne davon machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst einen Daumen oben da, ein Abo, gerne auch einen Kommentar und dann bis zum nächsten Mal.